Wem von euch ist schon mal aufgefallen, dass es da draußen Menschen gibt, denen gefühlt alles gelingt, die wirklichen Erfolg haben? Und dann gibt es Menschen, die versuchen es immer mal wieder, aber denen gelingt gefühlt nichts. Dann geht es euch wie vielen anderen Menschen da draußen ziemlich ähnlich. Und ich bin der Überzeugung, nein, ich weiß, dass man Erfolg planen kann. Und wie? Naja, eigentlich ganz einfach, durch Weglassen von Misserfolg. Das klingt jetzt erstmal total suspekt, aber genau das ist das Thema, denn Erfolg ist das Weglassen von Misserfolg. Und wie soll das eigentlich funktionieren? Dazu sollte man sich erstmal mit der Frage beschäftigen, was Erfolg überhaupt bedeutet, was ist die Definition von Erfolg? Mich fragen immer angehende Unternehmer, Anthony, du hast dich so früh selbstständig gemacht, was ist deine Definition? Und ich antworte immer das Gleiche. In meinen Augen ist Erfolg nur eine Reihe von richtigen Entscheidungen, die wir treffen müssen. Das bedeutet doch, wenn wir die schlechten Entscheidungen weglassen würden und uns nur auf die guten Entscheidungen fokussieren würden, hätten wir automatisch Erfolg. Wäre das nicht genial? Und Vielleicht, bevor wir dann ins System einsteigen, möchte ich ein paar Worte zu meiner Person verlieren. Ich habe mich, wie gesagt, relativ früh selbstständig gemacht, da war ich 19 Jahre alt. Und ich wollte unbedingt den harten Weg gehen. Meine Tante, die heute auch noch meine Steuerberaterin ist, die sagt auch immer wieder, Anthony, du wolltest diese Fehler machen, jetzt darfst du dich auch nicht beklagen und so ist es am Ende des Tages auch. Ich bin sehr dankbar, diesen Weg gehen zu dürfen. Ich bin nicht den klassischen Weg gegangen, kein Studium, komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Aber... Ich habe auf diesem Weg, in diesen sieben Jahren, seit ich jetzt selbstständig bin, einiges gelernt. Und ich kann euch sagen, meine ersten Unternehmungen sind völlig in die Hose gegangen. Und wenn ich meine völlig, dann wirklich völlig in die Hose. Ich habe damals angefangen, einen Online-Shop für Sportnahrung aufzubauen. Und ich dachte damals, das ist die One-Billion-Dollar-Idee. Das ist der neue Shit. Shit. Shit. <lacht> Ja, ich dachte wirklich, das braucht jeder. Und zwar ein neu, neuartiger Shop, also es war jetzt nicht ein klassischer Nahrungsergänzungsmittelshop, shop sondern wir hatten gedacht, wir guiden den User durch unsere Webseite, einen Fragenkatalog, er beantwortet ein, zwei Dinge und am Ende bekommt er das für ihn perfekt abgestimmte Nahrungsergänzungsmittelpaket zur Verfügung gestellt. Ich dachte wirklich, das wird so groß. Ich habe zweieinhalb Jahre dafür gearbeitet, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass die Probleme von Tag zu Tag immer größer wurden. Und irgendwann wurden die Probleme so groß, dass ich nachts schweißgebadet aufgewacht bin und mich gefragt habe, wie soll ich das überhaupt hier alles noch lösen? Und dann stand ich vor der Entscheidung, was ich machen soll. Soll ich meine Unternehmung aufgeben und ich stehe wieder am Anfang, ich habe kein Studium, nichts gelernt, keine Ausbildung oder was mache ich jetzt? Und ich habe die richtige Entscheidung getroffen, ich habe das Ganze aufgegeben und habe mich erstmal mit der Definition beschäftigt, was Erfolg bedeutet und warum es da draußen erfolgreiche Menschen gibt. Und ich stehe hier gefühlt nach zweieinhalb Jahren harter Arbeit und habe gefühlt nichts. Zumindest dachte ich das zum damaligen Zeitpunkt. Und da habe ich gesagt, jetzt beschäftige ich mich mit dem Thema, was habe ich also getan, Literatur zum Thema Erfolg gekauft, Biografien von wirklich erfolgreichen Menschen mir angeschaut. YouTube-Videos zum Thema, wie wird man erfolgreich, reingezogen, wirklich en masse, Coachings gekauft zu dem Thema und ich habe aus jedem Thema was mitgenommen. Wirklich, von jeder Literatur, von jedem Video konnte ich ein, eine Sache mindestens mitnehmen. Aber eine Sache ist mir aufgefallen dabei, und zwar, dass nur eins von zehn Startups wirklich erfolgreich wird. Nur eine von zehn Ideen, die wir haben, wirklich gut ist. Und wenn das wirklich so ist, dann müssen wir uns doch irgendwie auf diese eine Idee konzentrieren können. Und dann sind wir zu den Biografien gekommen und bei den ganzen erfolgreichen Menschen, die ich mir durchgelesen habe, die Biografien von Anthony Robbins, Peter Thiel, ist mir auch eine Sache aufgefallen. Jeder dieser erfolgreichen Personen hatte denselben Umgang mit Ideen und Unternehmungen. Also habe ich mich gefragt, okay, wenn jeder dieser Personen den gleichen Umgang damit hat, dann kann man daraus etwas basteln, was einem dazu hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die schlechten Entscheidungen wegzulassen. Und genau das haben wir dann gemacht. Das heißt, das machen wir mittlerweile so erfolgreich, dass über 100 Menschen mit uns gemeinsam arbeiten und jeden Tag E-Commerce-Unternehmen aufbauen, Brands aufbauen, von der Pike an, von der Produktidee bis zur Vermarktung hin. Und wie das funktioniert, möchte ich jetzt mit euch einmal gemeinsam durchgehen. Aber vorab vielleicht, nehmen wir einfach mal an, ihr seid Unternehmer. Und ihr habt eine großartige Dienstleistung. Ja? Eure Kunden generiert ihr über soziale Medien wie Facebook, YouTube, Google, Pinterest und was es da draußen nicht alles gibt. Und jetzt wollt ihr herausfinden, ob eure Dienstleistung auch in, den, in anderen Ländern funktioniert. Zum Beispiel der USA. Nämlich das war damals auch ein Punkt, den wir testen wollten für unsere Unternehmung. Wir sind damals auf den Trichter gekommen, könnte unsere Dienstleistung, unsere Unternehmung auch in den USA funktionieren oder in anderen Ländern, hatten aber keine Antwort darauf. Und jeder weiß, dass das sicherlich eine kostspielige Situation gewesen wäre, hätten wir das Ganze angetestet und es hätte nicht funktioniert. Also sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, lasst uns das Ganze mal prüfen mit dem System, was wir eh tagtäglich anwenden. Das heißt, wir haben unsere Idee definiert, die wir prüfen wollen, und zwar unsere Dienstleistung funktioniert auch in den USA. Das heißt, diese Idee wollen wir jetzt überprüfen. So, im ersten Step jetzt, ganz simpel eigentlich, gehen wir erstmal hin. Und gehen zurück in die Vergangenheit und machen einen sogenannten Backtest. Ja, das heißt, wir prüfen, ob diese Dienstleistung schon in der Vergangenheit funktioniert hat. Ob es schon andere Unternehmen geschafft hat, in die, in die USA zu expandieren. Ob es eine ähnliche Dienstleistung in den USA gibt. Das wollten wir herausfinden. Und ich sage mal, wir haben das Ganze ein bisschen recherchiert, konnten aber nicht auf alle Fragen eine Antwort finden. Was haben wir also gemacht? Wir haben unser Telefonbuch rausgekramt, unser Handy, haben das mal aufgeschlagen und dann weiß jeder von uns, wenn man sein Telefonbuch durchgeht, sind da einige Karteileichen unterwegs, aber eben auch ein, zwei Personen, die man gerne nach seiner Meinung fragt. Und so sind wir dann auf Andi gestoßen und haben Andi angerufen. Und nach dem ganzen Smalltalk, nach dem Vorgeplänkel sind wir dann eigentlich zum Thema gekommen und haben Andi gefragt, du Andi, sag mal, wir haben ja die und die Dienstleistung, was hältst du denn davon? Glaubst du, das kann auch in anderen Ländern funktionieren? Glaubst du, das kann in der USA funktionieren? Und was dann passiert ist, Andi hat uns eine Antwort gegeben. Ist ja logisch, er hat ein, zwei Rückfragen gestellt und hat uns gesagt, ja, ich glaube, das kann funktionieren. Das hilft uns nur, erstmal in diesem Moment nicht weiter, Antworten auf diese Fragen zu finden. Deshalb gibt es eine, übrigens sehr geniale Methode, um auch wirklich aus zwischenmenschlichen Streitigkeiten jede Diskussionsgrundlage rauszunehmen. Denn wisst ihr eigentlich, Streit, Streit, woraus so ein Streit entsteht? Eigentlich aus zwei unterschiedlichen Meinungen zwischen Personen. Das heißt, Meinung A, Meinung B. Und alle diskutieren über, immer über das Ergebnis des Ganzen. Auch wenn man es schafft, nicht über das Ergebnis zu diskutieren, sondern über den rechten Weg, wie man zu seinem Ergebnis kommt, dann nimmt man 99,9% der Streitigkeiten raus. Und diese eine Frage möchte ich euch mitgeben, denn diese eine Frage führt dazu, dass ihr den Rechenweg bekommt, wie eine Person zu seinem Ergebnis kommt. Und die lautet eigentlich ganz einfach. Okay, Andi, nur damit ich es richtig verstehe. Wie kommst du zu dem Ergebnis, dass das Ganze funktioniert oder eben nicht funktioniert? Und was dann passiert, ist mega spannend, denn Andi wird seinen Rechenweg offenlegen und uns die Antworten auf den Backtest geben, den wir haben wollen. So. Das ist Schritt Nummer 1. Ist ja super, dass wir jetzt die Antworten darauf haben, aber das hilft uns ja jetzt noch nicht wirklich weiter, was die Ideenprüfung betrifft. Damit haben wir ja noch kein wirklich valides Ergebnis. Deshalb kommen wir jetzt zum nächsten Step. Und der nächste Step ist die sogenannte Risk-Prüfung. Ganz spannendes Thema ist so ein bisschen das Herzstück von dem Ganzen hier. Denn hier gehen wir hin und... Spielen den Advocatius Diaboli, so einen kleinen Teufel, so einen richtigen Pessimisten. Wer von euch hat so einen Freund im Bekanntenkreis? Genau die Person müssen wir jetzt werden. Und wir müssen wirklich alles an der Dienstleistung schlecht reden, was es irgendwie gibt. Alles an dieser Idee. Ob es politisch, sozial, rechtlich, ökonomisch, sonst was ist. Wir gehen hin und reden alles schlecht, was geht und schreiben das einmal auf. Und jetzt sind wir natürlich noch nicht fertig, denn jetzt gehen wir hin und bewerten dieses Risiko mit einer Schulnote von 1 bis 6. Wobei 6 bedeutet hohes Risiko und 1 bedeutet niedriges Risiko. Ist ja schön, dass wir es jetzt bewertet haben, aber jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigen Teil. Jetzt gehen wir hin und definieren für jedes Risikoproblem eine Lösung. Und wenn wir das tun und wirklich für jedes Risiko eine Lösung definiert haben, dann würden wir erst weitergehen. Ansonsten ist die Idee an dieser Stelle gestorben. Ja? Das heißt, diese Riskprüfung ist dafür da, jegliche Risiken aufzuschreiben und uns vor Dingen zu bewahren, die in der Zukunft kommen können, wenn wir, wenn wir diese Idee irgendwann mal umsetzen sollten. Und jetzt kommt das Geniale an dem Ganzen. Wir heften den Zettel einfach irgendwo ab und wenn wir ihn irgendwann mal brauchen, holen wir ihn raus und haben direkt die Lösung dafür definiert. Stellt euch mal vor, ihr erkrankt irgendwann, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Ihr fällt lange aus im Unternehmen. Und eure Mitarbeiter müssen das Ganze weiterführen. Und dann tritt so ein Fall auf. Dann haben diese Mitarbeiter schon die Lösung parat. So, super, jetzt haben wir alle Risiken definiert. Und jetzt kommen wir zu einem, zu einem spannenden Teil. Und zwar ist das Schritt Nummer drei, indem wir hingehen und eine These aufschreiben. Ein Ergebnis, welches eintreffen muss. Bevor wir das Ganze antesten, warum machen wir das vorab? Naja, eigentlich ganz einfach, weil Menschen nur mal dazu neigen, sich alles schön zu reden. So wie ich auch damals. Ich dachte, ja, das ist die, die eine Idee, das wird alles funktionieren. Ich habe nie an ein Risiko gedacht. Nie an ein Problem, welches auftauchen könnte. Aber das wollen wir eben vorbeugen dem. Und deswegen definieren wir das vorher. Und das ist grundsätzlich auch eine gute Charaktereigenschaft, dass man hingeht und sich alles schön redet. Weil wenn man nicht an seine Idee glaubt, dann wird es sowieso nicht funktionieren. Aber, wir wollen ja auch nicht in unser Verderben rennen, sondern wir wollen das im Nachgang wirklich valide aufgestellt haben und deshalb definieren wir das jetzt direkt einfach mal. Das könnte in unserem Fall sein, wir müssen innerhalb von einer Woche nach Testen 30 potenzielle Interessenten und einen Kunden gewinnen. Zum Beispiel. Und wenn das eintritt, gilt die Idee als erfolgreich und wenn sie nicht eintritt, dann halt nicht. So, jetzt haben wir die These aufgestellt und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. So, der nächste Punkt ist der Testlauf. Das heißt, jetzt gehen wir einfach hin und testen mit den einfachsten Mitteln das Ganze an. Heißt, wir übersetzen einmal die Webseite auf Englisch, als es in die USA geht, lassen eine Woche soziale Werbung auf Facebook, sonst irgendwo laufen und nach einer Woche werten wir das Ganze aus. Und dann haben wir ein Ergebnis, das entweder sagt, ja, wir haben 30 potenzielle Interessenten bekommen und einen Kunden, oder eben nicht. So. Und wenn der, wenn, wenn der Fall eingetreten ist, dass wir es nicht erreicht haben, dann ist die Idee an dieser Stelle gestorben. Dann forcieren wir das auch nicht weiter. Sollte sie eingetroffen sein, dann gehen wir aber hin und dürfen diese Idee umsetzen. Und dieses ganze System nennt man ein Feedback-Loop. Und das kann man so oft anwenden. Man fängt an mit einer großen Idee und geht immer tiefer rein, denn Ideen bauen auf Ideen auf. Und jeder von uns hat Ideen. Ob man mit einer Idee zum Chef geht, ob man ein Unternehmer ist und dort eine Idee wieder neu in sein Unternehmen einführen möchte, Ideen bauen immer auf Ideen auf. Und hiermit können wir einfach fast 99% der Downsides ganz simpel rausnehmen und uns nur auf die guten Entscheidungen fokussieren. Denn die meisten Dinge würden hier rausfliegen in diesem Prozedere, vorab schon. Und wenn wir das tun, dann lassen wir wirklich alle schlechten Entscheidungen weg. Bei mir spielt es das mittlerweile wirklich im Kopf ab. Das heißt, kommt ein Mitarbeiter zu mir, hat eine neue Idee, dann weiß ich ganz genau, welche Fragen ich stellen muss. Er weiß auch ganz genau, womit er kommen muss. Ja, hat es in der Vergangenheit funktioniert? Das sind die Risiken, so könnte Testlauf aussehen. Und dann sage ich, okay, lass den Testlauf machen oder eben nicht und irgendwann werdet ihr merken, wenn ihr das System tagtäglich anwendet, spielt es das tatsächlich im Kopf ab und ihr könnt relativ schnell erkennen, ob eine Idee gut oder eben nicht ist. Also zusammengefasst nochmal, ja? wir gehen hin, definieren eine Idee, irgendetwas, was wir prüfen möchten. So, schauen in die Vergangenheit, ob es da schon funktioniert hat. Wenn wir die Fragen mit Ja beantworten können, gehen wir weiter, ansonsten ist die Idee an der Stelle gestorben. Dann gehen wir hin, Definieren alle Risiken, die auftreten können, bewerten diese und schreiben eine Lösung auf. Gehen erst weiter, wenn wir für jedes Risiko eine plausible Lösung haben. Dann eine These, bevor wir das Ganze antesten, testen das mit einfachsten Mitteln an und bekommen ein Feedback. Und das Feedback sagt dann aus, ob wir die Idee umsetzen dürfen oder nicht. Und das alles führt dazu, dass ihr Erfolg generiert durch Weglassen von Misserfolg. Und am Ende. Es ist ja auch kein Misserfolg. Selbst wenn sich am Ende herausstellt, dass die Idee schlecht ist und nicht funktioniert, habt ihr höchstens ein bis zwei Wochen Zeit investiert, um das zu prüfen, aber nicht monatelang auf etwas hingearbeitet oder viel Geld investiert, um dann herauszufinden, dass nicht funktioniert. Warren Buffett hat mal gesagt, im Aktienmarkt gewinnt man nicht durch Kursgewinne, sondern durch Weglassen von schlechten Investments also schlechten Entscheidungen. Und genau das tut das System. Es kreiert Erfolg durch Weglassen von Misserfolg. Vielen Dank.